Willkommen zurück zu Garte Roboto. Ihr seht wahrscheinlich schon, ich bin wieder an dieser Stelle Ich versuche immer noch hochzukommen Und ich habe jetzt so ein bisschen gelernt, wie es funktioniert Es gibt keine Guides, es gibt keine Tutorials online Keine richtigen, hilfreichen So, und was ich euch sagen kann, wie es funktioniert Ich werde es mal so, äh, so formulieren A ist springen, das ist A Und das hier ist B Raketen schießen Was wir machen werden, ist A zweimal drücken und gedrückt halten aber Beim zweiten Mal A drücken bin ich in dem Spin Jump Und ja, ich habe vergessen, ich habe diesen Dash immer noch Den habe ich ganz vergessen, Letzte Folge. Hätte mir bestimmt geholfen Ja, auf jeden Fall ähm, wir, wir kommen noch gleich noch zur Story Aber ich möchte das hier kurz noch ein bisschen erklären Wie das, wie das äh, Rocket jump funktioniert Also wir machen zweimal den hier Und dann, wenn wir an der Wand sind, machen wir den hier Und ich halte währenddessen A immer noch die ganze Zeit gedrückt Und so weit komme ich dann aber weiter nicht und da ist das problem weiter als das komme ich nicht ich brauche vier raketen sonst geht das nicht zack und dann noch eine rakete es geht sonst nicht ich wüsste sonst nicht wie man da hochkommt und ich habe auch schon ausprobiert so einfach irgendwie durchzuhuschen dass man irgendwie hier da gibt es einen ganz kleinen spot wo die stehen kann hier kann man ganz leicht stehen aber wenn man dann versucht hier rüber zu springen Oh, es geht Oh, auf einmal geht's. Okay, das hat letztes Mal nicht geklappt. Dann braucht man das alles gar Okay, jetzt habe ich es einfach so geschafft. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend. Na, egal. Ich habe euch trotzdem ein bisschen erklärt, wie Rocket Jumping funktioniert. Ich habe es ein bisschen gelernt. Von mir aus selber. Und ja, ich stolz drauf. Ja? devolver Digital hält uns als Geisel. Hilfe. Was? Was? Ist das hier irgendein Joke, den ich nicht verstehe? Wollen die mir sagen, dass die Arbeiter von Devolver Digital hier gefangen genommen werden? Oha. Das ist schon das ist schon hart. So. Äh. Ich hoffe, das ist nur ein Joke, weil wenn, wenn das ein echter Hilferuf ist, dann tut es mir leid. Ja, ist ja jetzt eigentlich auch egal, dass ich mich da treffen lassen habe. Ich bin jetzt durchgekommen. Jetzt wird es nicht angezeigt, aber ich hab's gefunden. Und äh... Ich weiß gar nicht, warum das noch nicht angezeigt wird. Wahrscheinlich, weil ich da gestorben bin. Wie auch immer, wir werden nun weitermachen mit dem Spiel. Und zwar, indem wir hier runtergehen. Auf zum Labor! Willkommen, Besucher. Dies ist der Inkubationsbereich. Du darfst die vor dir liegenden Biome ansehen. Bitte störe aber nicht die Bewohner. Die hydroglobulären Röhren dürfen besichtigt werden. Aber bitte tippe nicht das Glas an. Die Einrichtung ist nicht für daraus resultierende Schäden an Besuchern haftbar. <lacht> Viel Spaß bei deinem Aufenthalt. Alles klar. Wir sind jetzt beim Inkubator, also noch nicht ganz im Labor. Okay, da bekommen wir wieder zurück. Alles Klärchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt noch wieder andauern wird. Aber da gibt's doch was links, oder? Ja. Eintrag Nummer 2309, der Sicherheitsabteilung. Hier ist Jimbo, ich möchte einen Protokollverstoß melden. Diese Heususe von einem Doktor benimmt sich wie eine kleine Ratte. Also habe ich es auf mich genommen, insgeheim zu ermitteln. Bei mehreren Gelegenheiten fand ich ihn in einem wirren Zustand vor. Versunken in Experimente, die scheinbar nichts mit seinem Posten zu tun hatten. Das Budget des Roboterverteidigungsprogramms ist weit überzogen. Und das Programm liegt weit hinter dem Zeitplan zurück. Ich habe einen Hinweis von einer bestimmten Laborassistentin erhalten. Es scheint, als hätte er Mittel aus seiner Forschung abgezweigt, um sie für lebenserhaltende Maßnahmen und Medizin für diesen Wachhund zu nutzen. Das Tier, was eigentlich für Bioversuche vorgesehen war. Ich bin auf dem Weg ins Labor, um den Hund von der Lebenserhaltung zu trennen und den Doktor in Gewahrsam zu nehmen. Boah, wie gemein. Also ich finde schon ziemlich gemein, was sie da machen. Der arme Hund. Der Doktor wollte nur dem Hund helfen. Ich habe das Gefühl, dass dort links irgendwas ist. Da passiert nichts. Aber wir schon. Oh, wir haben schon fertig. Wow. Und was? Hier gibt's nichts? Oh, oh, oh, doch. Hier kann man hoch. Uah. Yay! Ein Kalettmodul. Du hast die Palette Tamago Tamagato freigeschaltet. Werkst den Menü muss sie ausprobieren? Oh, sonst ist es einfach Farben Reverse. Ende und ist... Wow, Cool. Ich glaube nicht, dass wir die noch sehen werden. Wir paar haben gerade übrigens Miautrix drin. Als nächstes werden wir dann später noch Schmiere benutzen. Und dann hätten wir noch Traube. Und äh, ja, Tamagato ist halt glaub, Reverse Farben oder wie sowas. Not sure. Ich weiß noch gar nicht, wo ich lang muss. Um ehrlich zu sein. Das ist jetzt gerade für mich so ein bisschen... ...verwirrend. Ich gehe mal hier lang, I guess. Ups. Ich weiß übrigens schon, weil ich mich ein bisschen erkundet habe wegen den 100%. Bäm, bäm, bäm, alles kaputt machen. Dass es hier irgendwo einen Fahrstuhl gibt. Und wenn man an den schon dran geht dann kommt man nicht mehr zurück, nur noch mit Bugs oder so, ich weiß es nicht ganz genau, aber man kommt dann im Normalfall eigentlich dann nicht mehr zurück, also muss man aufpassen, Hier sind ganz viele von diesen Würmern, was ist hier los, ist hier ihre Heimat, er ist irgendwie eingesperrt, können wir ihn retten, was heißt retten, irgendwie zerstören, ich glaube der ist Deko, oder, Autsch. wir haben das Upgrade hier, das ist eigentlich ziemlich nice das upgrade moment wir haben ja jetzt eine kassette bekommen heißt das, wir haben jetzt alle kassetten des spiels weil wenn ja können wir uns das letzte upgrade holen weil ich meine wenn wir jetzt mal zusammenzählen wie viele wir jetzt haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 wir haben jetzt 16 ja gut, okay, man könnte dann aber wiederum sagen, dass Standard und Sanft, beide Stand, äh, ja, von Anfang an verfügbar sind. Dann haben wir 14. Und das wiederum bedeutet, ich gehe jetzt auch nochmal zurück, weil ich glaube, dass wir jetzt alle Kassetten haben. Allgemein müssten wir jetzt 100% haben und nur noch den Weg zum Boss finden. Zum Endboss, um genau zu sein. Der ist nämlich im Labor, aber wir sind hier noch in diesem Vorraum, könnte man sagen. So, ich gehe wie gesagt nochmal ganz kurz zurück, weil ich meine, wir können jetzt ja das letzte Upgrade bekommen. Wenn nicht, schlecht ist alles hier raus. Hansy! Ja? Also gut, Kätzchen. Sehen wir mal deinen Fortschritt an. Oh, du hast alle Kassetten. Braves Kätzchen. Miau. Das sollte reichen. Letztes Upgrade. Gigi hat ein Hops-Modul erhalten. Durch die Verwendung des Phasenschubs lädst du jetzt deinen Drehsprung auf. Dein Drehsprung verursacht zudem etwas mehr Schaden. Miau! Rabbers BFF. Du bist jetzt vollständig ausgerüstet. Mach sie alle. Hatschi! Das heißt? Moment, das heißt was? Autsch. Komme ich damit höher? Ich muss ich kurz austesten. Komme ich damit höher? Vielleicht. Ah, ja, vielleicht komme ich damit höher. Okay. Aber wie ihr nun gehört habt, haben wir alles. Hier. Wir haben alles. Schön, alles. Schön, 100% alles. Alles, alles, alles, alles. Wir haben das Spiel so gesehen schon fast durch. Ah, das fühlt sich gut an. Es gibt übrigens ein paar Challenges in dem Spiel so zwei drei stück die können wir auch machen die sind natürlich schwer sonst wäre es keine challenges äh wenn du Bock drauf hättet dann lasst mich auf jeden Fall wissen ansonsten entscheide ich es halt selbst ich habe oder nicht. vielleicht machen wir hier noch weiß ich jetzt nicht vielleicht aber krass ist jetzt schon die Folge zur Hilfe durch ich hab doch ja gar nicht wirklich was erkundet hier ich meine ja jetzt habe ich 100% des Spiels schön aber mehr nicht aber was macht denn jetzt das Letzte, was wir haben? Den Hobson? Moment. Okay, nein, ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt so unnötig treffen lassen. Keine Ahnung, was das macht. Aber dich hier hinten sehe ich. Bosskampf? Nein. Hm. Moment. Moment. Ich erklärt, wie das geht. Ich hab grad vergessen. Nein, hier fällt man irgendwann runter. Das ist also ein Rückweg. Alles klar. Okay, ich mach hier alles schon kaputt im Incubator. Cool aus hier. Und oh, müssen wir die ganze experimentiert kaputt machen. Wow, wow, wow. Überall fliegen raus. Gott. Nicht schön. Kann ich dir nicht einfach hier machen? Ja. Bam. Bam. Tot, oh, bye, bye. Ouch. Bis nach einem ausschau halten. Aber ja, bei dem können wir dann nicht mehr zurück. Hier ist ein Safe. Den nehme ich doch gerne an. Okay, das ist aber ein bisschen verwirrend. Wie kommen wir denn jetzt? Ach, Moment. auch ich bin doch blöd. Mir fällt gerade auf. Kiki kann doch aus meiner Maschine raus. Aus meinem Mac. Das heißt, ich kann doch hochklettern, statt hochjumpen äh, mit den Rockets. Ich habe den ganzen Weg hier zurück. Bam bam bam bam bam bam. Aber was ich meine ist. Was? So. Hier, wir können hier lang. Und zwar einfach alleine. Kletter kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter, kletter. Ja, das habe ich nicht gewusst. So nervig, muss ich hier den ganzen Weg wieder wie lang kommen? Lass mich durch, lass mich einfach durch. Einfach spam. Ich will hier einfach nur durch. Moment, was ich kann, ich kann da hoch so, nee. Nee. irgendwie seltsam gerade. Alles ignorieren, einfach ignorieren. Mir nee, egal, lasst mich in Ruhe. Seid mir so egal. Von hier aus, ich mache den hier und dann mache ich den hier. Ja. Was jetzt? Oh. Oh, oh, oh, oh. Ich habe eine Fähigkeit. Eine neue so gesehen. Wollt, dass ich das kann? Moment. sehen ihr das, Leute? Ich kann. Warum kann ich das? Verdammt. Okay, das ist glaube ich nicht gewollt, dass ich das kann, oder? Oder? Obwohl ich glaube, das ist eine Fähigkeit, eine normale. Wow, das ist ja... ...OP! Das habe ich gar nicht gecheckt?! Und ein letztes Energy-Kit gibt es wohl doch noch! Damit haben, sind wir nun bei 15 Leben! Äh, okay, das... das ist... Das... Können wir das jetzt nur mit diesem neuen Jump? Und dann konnte man das Feuer auch. wenn man das Feuer konnte, dann bin ich ja ein fucking Idiot! Soll ich das so sagen muss, aber ist halt so. Wow, und ich erkläre dann so ganz viel, ja, ganz kompliziert, das Spiel ist schwer, ganz viel zu lernen, mit Rocket Jumping. Nein, ich denke das nur die ganze Zeit, weil es ein Achievement äh, gibt, wenn man eine bestimmte Passage, eine Passage Passage Spiel mit dem Rocket Jump schafft. Welche ich übrigens auch noch in der Bonus-Episode machen möchte. Lol. Ich kann einfach doch fliegen. <lacht> I believe I can fly. Die Katze kann fliegen. Das schockiert mich gerade, dass das funktioniert. Das hätte ich niemals in dem ein Spiel eingebaut als Entwickler, aber. Gut, das Spiel habe ich nicht entwickelt, also. Das sieht ein bisschen weird aus. <lacht> aber okay. Okay, das schockiert mich gerade wirklich. Ich kann alles skippen, wenn ich will. Bye bye. Ja gut, das kann ich jetzt nicht skippen. Denn hier ist ein Bosskampf. Das Ding da oben. Schon wieder. Wir hatten das ja schon mal, falls ihr verhindert. Jetzt müssen wir nochmal gegen das den kämpfen, wie es scheint. Ich habe die Steuerung in der Zeit immer noch nicht gelernt. War aber irgendwie schon klar, dass er zurückkommt irgendwann. Aber er ist schon fast tot. Oh, jetzt kommen die Raketen. Ja, das heißt, dass er fast tot ist. Was soll es sonst heißen? Bam, bäm. Yes. Noch irgendeiner? Oh, noch einer von denen. Okay, jetzt übertreibt es aber hier. Hallo? Komm mal her hier. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Yeah. Und ich gehe auch noch hier nur ab bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm. ich das einfach durch Zack. noch ein Safe, nehme ich mit ah jetzt sind wir hier Aha. Glaube, da kommt man sogar nur durch wenn man durch mensch ich muss immer an meinen dash denken der hält, der hätte mir überall geholfen. Aber nein, gut. Bäm, bäm, bäm. bam, bäm, bäm. bin bye, bye. Autsch. Ich mal an den ran. So, ja, aber. Ah, okay, jetzt ist er down. Okay, warum sind hier U-Boote? Ach, deshalb! Aha. Scheiße, ich glaube, ich habe am Anfang vielleicht irgendwas verpasst. Oder? Vielleicht ist es auch nur ein Rückweg. Ich bin mir da nicht sicher. So, also, Kiki muss hier ihren Mac lassen. Und dann können wir hier... Alles abschießen. Links haben wir so ein Radar, was ich ziemlich cool finde. Ist mir aufgefallen. Blab, blab, blab, blab, blab. Cool. aufpassen hier schön aufpassen Erstmal alles beseitigen hier mit dem Mac wie wir wissen können wir nicht unter Wasser schwimmen ja und jetzt raus hier äh, ja lassen wir mal unseren Mac nicht alleine Hol ihn mal her hier hm? wo ist unser Moment mal. Oh. Hier sind zwei. Ich dachte mir schon, irgendwas läuft hier nicht richtig. Ah, ich kann einfach reinrennen. Zack. Und da. Boin, boin, boin. Nein, da möchte ich nicht rein. Ja. hopp. Hopp, hopp, hopp, hopp. Zart, zack. Da haben wir unseren Mac. Yay! Okay. Wir sind mal da. Und dann schwimmen wir mal runter. Oh, keine gute Idee, glaube ich. Oh, das war glaube ich keine gute Idee. Doch, muss man. Okay. Kommen wir den Mac hier runter. Pass auf, ist er nicht? auch natürlich ist er da. Super. Okay, rechts können wir nicht lang, dann gehen wir nach links. Okay, das ist halt echt groß, lauter irgendwie. Nicht, dass es schlecht wäre, aber. Schon, schon anstrengend hier. Schon eine Herausforderung, würde ich zugeben. Okay. Aber guck mal, das ist hier wirklich ein Rückweg. Ja, aber hier nach rechts. Wir kommen da nicht nach rechts. Geht nicht. Da ist zu, zugemauert. Wahrscheinlich Wahrscheinlich geht's da dann zum Ende des Spiels. Was wir dann höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge machen werden. Autschi! Der ist einfach durch und durch. Und dann machen wir Bam, Bam, Bam. Er kann nichts tun. Haha. <lacht> Komm her, mein Freund Froggy. Bam, Bam, Bam, Bam, Bam, Bam, Tot. <lacht> ha. Das hat weh. Aber egal. <lacht> überexplodiert sie mir nicht. So, hier kommt ein bisschen Luft durch. Blang, noch ein Schalter, was auch immer der macht. Bam, bam. Bam. Bam, bam, Ich zurückgeworfen wurde. Oh, dich hab ich habe nicht gesehen. Komm mal, bitte ab du. Danke. Gut. Weiterer Schalter. Jetzt können wir hier durch. Aha, jetzt sind wir wieder zurück am Anfang. Mhm, jetzt sind wir wieder zurück am Anfang. Höchst interessant. Höchst exquisit. Bam, Mach mir frei. Bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm, bäm. jetzt auch noch besiegen, ne? Von deinem oh, nein. Sowas wird das hier. Aber ich hab ihn. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Hätte ich hier auch vorher hin können? Ich glaube, ich hätte auch alles sparen können. Und die ganze Zeit hier lang gehen können. Aber gut, dann hätte ich hinten alles nicht gehabt, ne? so, also, warte. Wir können ja fliegen. fliegen. Wow. Ah, ne, dann hätten wir. Doch, hätten wir. Wir hätten hier durchgekommen. Zack, Knopf. Und dann, man kommt wieder zurück. Knopf. Äh, zack, Knopf meine ich. Mal ab hier. Doch, doch. Man hätte die auch, auch wenn es schwer aussieht, hätte man ja auch so einfach rübergekommen. Okay. Na, wie auch immer, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich schon das Finale des Spiels erleben. Falls ihr mitmachen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, Like da, Glocke da, alles da, yay, bye, bye.